Ich bin Björn, ich bin einer der Initiatoren des Bürgerinnenbegehren Radentscheid Essen. Wir sind das Bürgerbegehren für bessere Radwege in Essen und ähm, ja, verfolgen das Ziel, ähm, das äh, eben noch sehr lückenhafte Radwegenetz in Essen äh, deutlich auszubauen und insgesamt das Radwegenetz auf einen besseren Standard zu bringen. Dafür sammeln wir Unterschriften und haben unsere Ziele mit äh, der Stadt Essen sozusagen abgestimmt. Und ähm, genau Unsere Ziele konkret sind eben, ein durchgängiges Radwegenetz zu schaffen, mit guten Regelbreiten, mit einer guten Wegequalität. Wir wollen sichere Radwege an Hauptstraßen, damit man direkt und sicher sein Ziel erreichen kann und das Fahrrad als eines der schnellsten Verkehrsmittel in der Stadt eben auch seine Vorteile gut ausspielen kann. Wir brauchen deutlich mehr Fahrradabstellanlagen, also Parkplätze für Radfahrer und hoffen uns gerade von einer Trennung, einer baulichen Trennung zwischen Rad- und Fußverkehr und auch Autoverkehr dass die Verkehrssicherheit besser wird und dass es auch weniger Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmerinnen gibt. Genau, wir freuen uns über eine wachsende Begeisterung in der Stadtgesellschaft und auch Unterstützung im politischen Raum. Und damit das so bleibt, zählt jede Stimme. Wir freuen uns also, wenn ihr fleißig mitsammelt, in der Familie, im Freundeskreis, unter Bekannten, in der Firma oder im Verein. Und alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website, also fleißig sammeln und uns die Listen einschicken. Wir sammeln den ganzen Sommer über, weitere Unterstützungsmöglichkeiten, Spendenkonto und so weiter findet ihr auch auf unserer Website. Vielen Dank, und zusammen machen wir Essen zu einer lebenswerteren und klimafreundlicheren Stadt.